Aufstehen erstmal mit guter Aussicht über den See. Und da wird schon gelaufen. Morgen! Ab zum Frühstück, würde ich mal sagen. So, gefrühstückt haben wir jetzt auch schon und jetzt geht das Gewusel los. Bis zum Start. Um 9 ist offizielles Zusammentreffen, da wird nochmal alles gerichtet. Und dann um 10 <lacht> Ach, Kalt ist, oder? Ja, noch ist kalt, aber da drüben scheint schon die Sonne. Und hier werden noch die Live-Bikes Ah, oh, guten Morgen! <lacht> Ready to race! Oh wo geht's hin? Ah, heute jetzt auf Monte ein. Wir haben auf Facebook Ausladen, Einladung gestartet. Es sind ein Haufen Leute heute halt da, ja, wir packen so, oder? So läuft das also bei Martin. Ich schwenke hier mal kurz um. Das mal kurz. So schaut das aus. Nico und Peter sind ja brav am Start. Oder Nico, was sagst du so? Ja, ja, ja. Er, ist mehr, er ist mehr Genussmensch, das habe ich gestern Abend schon gesehen. Ja, das hört man an der Stimme auch. Ja, <lacht> ja. Petra ist <lacht> da mehr Keine der Arbeitsmensch, das habe ich auch gestern Abend gesehen, weil du hast Augenringe vom Laptop arbeiten. Ja. Wunderbar. Genau, so hat jeder so am Camp seine Möglichkeiten zu verwirklichen. Martin, ähm, tu mal in den Heim runter. Ja, Nico will nämlich sagen, wenn alles so gut ausgeht bei Martin, wie die Haare. Haben wir gut. Aber da muss ich dazu sagen, die meisten Haare, also das Haar ist ja so ein dass das ich im nassen Bereich wächst. Aber ist das so im Frühjahr in gewesen? Ja, ich hab's noch gesehen. Da gibt es so einen Kinofilm, wo mit den schönen Autos fahren, fast in der Früh ist, dann haben sie auch keine Haare. Die, die schnell fahren, haben keine Haare mehr. So, jetzt ist die Gruppe verloren, weil jetzt Führe ich die nämlich an. Mal schauen, wo wir rauskommen. Falls wir auf der anderen Seite unterwegs scheint die Sonne und jetzt wird es richtig fein warm. Und noch sind alle da. Muss man ja festhalten. Nicht, dass auf einmal einer sagt, der war nicht mehr da oder so. So, Mendelbahn haben wir schon mal erreicht. Aber wir sind nicht die ersten. Bekannte Gesichter. Jetzt heißt es leider erstmal warten. Auffahrt mit Bike 13 Euro. Da ja. alles hier runter der Hälfte kreuzen sich die Bahnen. So, oben sind wir. mal den Teil mit der Gondel. Haben wir hinter uns gebracht. Ja, okay, Gondel mit dem Aufzug. Und aussieht das schon ganz gut. Mit aber noch besser. So, wir fahren wieder los. Die Schweiz ist auch dabei. Ja, der letzte Mann auch. Perfekt. Wir nähern uns dem Monterolen. Teilweise geht es ganz schön steil bergauf. Jetzt sind wir dankbar fürs E-Bike und ja, Sonne lacht uns ins Gesicht, macht Spaß. Selbstverständlich, wunderbar. Uh -huh. ja. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Da rennt sich jetzt die Spreu vom Wald. Da läuft noch was. Yeah. Ja manchmal läuft zu viel Unterstützung auch gar nicht so ohne, sehr schön. Ja Marge. Ja, Marge. nix. Hauptsache oben ankommen. Ja. Bei uns zählt ja das Runterfahren mehr, oder? Yes. Du hast dein genug angenommen ich gesehen, die Nacht. und nicht gesehen. Der noch hier so hoch prügelt. Und dann die Qual aufnehmen. Naja, wir haben ein gutes Radl, weißt du? ja. Das fährt fast von selber. Erst wenn das Leiden groß genug ist, zählt es als gut ja. Da Blöde Sprüche kennt ihr von der Transalp von mir. Kann ich mir nie ganz verkneifen. Aber hier ist es echt schwer rauf. Also das muss man zugeben. Eine Aufnahme mit uns beiden. Ach, der Nico ist doch unmöglich. Aber so nicht, die krieg ich schon. Noch. So, jetzt haben wir noch 100 Höhenmeter ungefähr. Und die Aussicht nach unten ist schon mal sehr gut. Aber wartet wie die Motivation hier so ist. auf die Aussicht in die andere Richtung. Normal, <lacht> normal! In der Küche beim Frühstück. nur beim Frühstück. Mensch, eine Riesenfrau, aber jetzt nicht mehr. <lacht> aber da muss er ja jemand anders gesehen der, haben, der, weil der, der sympathisch der, der bin ich nie. <lacht> aber riesig, riesig. Ja, riesig schon. Das hast du jetzt verschiedene Riesig, riesig schon. Wo geht's hoch? So, jetzt schon dahin. Aber mit Sport. So, Jungs, die letzten Meter. Hopp, hopp, hopp. <lacht> Ausgerechnet hey, hey, hey, hey. ihn, der war die eh die ganze Schweizer. Zeit vorne dabei. Mal, mal gell? So, jetzt gibt es mal nochmal die richtige Aussicht in die andere Richtung auch. Bozen, ne? da waren wir gestern unterwegs um den See rum. Jetzt. Wenn ich ihm einmal durchs Bild wird er mich gleich hassen. Ja, <lacht> bin aber auch gleich wieder weg. Da, so, jetzt sind wir am Kreuz auch angekommen. Und da wird gerade noch Gruppenfoto geschossen. Jetzt geht alle noch Meter zurück. Und damit ging es dann endgültig ab auf den Trail. Es erwarteten uns ca. 1000. 100 Höhenmeter Trail vom Allerfeinsten. Da ist alles geboten mit ein paar schwierigen Schlussstellen, aber ansonsten ist zwei von der Schwierigkeit her. Boah. Ja, Das ist auch richtig neu. Wie geil! Die Aussicht auf den Kalterer See. Das war diesmal sogar deine ungute Kurve, oder? Ja. Yeah. Mhm. Mhm. Oh ja. Blöder angeber. Aber das kannst du jetzt echt gut. Solala. Solala. Die Jungs sind fit, oder? Passt. Petra ist die Anführerin. Fräulein. Wird nicht. <lacht> Gute Stimmung, gutes Wetter. Fräulein ist bei uns. Freulein. Die, Freulein. die Schweiz ist auch da. <lacht> Perfekt. <lacht> Jungs, wie ist die Laune? Ich will was hören. Ja, das passt doch schon mal. So, die ersten Teilnehmer kommen. Super. Sehr schön. Klasse. Perfekt. Respekt, sehr gut! Super! Da ging es für einen der Teilnehmer ab in die Büsche, aber passiert es zum Glück nicht. Wie nice mm -hmm. Mm -hmm. Wer fährt es schon wieder? <lacht> die Petra. Geht es euch gut? Ja, Sehr, sehr gut. Die Weinprobe ja, kommt geh. näher. Euch der ein geht? Das ist ein <lacht> sehr gut. Was meint ihr? Soll ich da eifersüchtig sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Nach der Tour ging es direkt zur Weinverkostung und jetzt sind wir schon beim zweiten Wein angelangt. Also Kohle. So Tschüss. <lacht> <Ja. Cheers. lacht> <Stylisch>, ne? Signora. <lacht> Salute. Salute. Salute. Und Petra, wie viele Gläser hast du schon getrunken? Ich zwei. Ich habe gesagt, zwei. Mhm. Aber warum steht da eine leere Flasche? <lacht>